Ja, anderthalb Wochen nach dem Valencia-Marathon, äh, wieder zurück in Münster, mit einer kleinen Erkältung, wie sich das nach dem Marathon gehört. Ähm, heißt für mich jetzt auch anderthalb Wochen ohne Laufen, anderthalb Wochen Zeit, äh, mich stattdessen mit meinen Emotionen und äh, meinen ganzen Gefühlen bezüglich des Marathons zu befassen. Hätte ich vorher auch nie gedacht, dass das so also mitnimmt und irgendwie noch so lange ähm, auch beschäftigt. Ähm, aber ja, ich glaube, mittlerweile kann man da schon mal so ein bisschen drauf zurückblicken. Ja, also es ähm, war natürlich für mich total was Besonderes, äh, so einen Wettkampf so weit weg zu machen. Ähm, also, ich mein, erster Marathon ist sowieso schon mega aufregend. Und, äh, so richtig realisiert, was jetzt gerade abgeht, habe ich halt wirklich erst, als wir so einem Landeanflug waren auf die Stadt und du siehst halt schon, die Ziellinie. Mehr oder du weißt ja, wo die Ziellinie ist, diese, dieser blaue Teppich mit dem Wasser links und rechts daneben. Und da realisiert man erstmal so, okay, da läufst du jetzt am Sonntag auch lang, wenn alles gut geht. Und das war so der Punkt, wo ich dann wirklich näher gemerkt habe, okay, du bist jetzt hier nicht einfach nur, um Urlaub zu machen, sondern du bist jetzt hier, um Marathon zu laufen. Und ähm, da überkam es mich dann irgendwie auch einfach. Und die zweite Sache war dann, ähm, du steigst aus dem Flieger, äh, geht da in diesen Flughafen rein. Das Erste, was du siehst, ist wirklich überall New Balance, Werbung, äh, Runners Own the City und all solche Sachen. Und ähm, da habe ich dann auf einmal auch gemerkt, okay, das ist halt auch ein ganz anderer Aufwand, sage ich jetzt mal, der da betrieben wird. Viel mehr Leute, eine ganz andere Präsenz in der Stadt auch einfach. Also sowas habe ich selber noch nie erlebt. Ja, der Wettkampf morgen an sich war eigentlich gar nicht anders als das, was ich sonst so kenne, also wie ich es sonst so mache. Also wirklich wieder früh aufstellen, ich glaube, 5.30 Uhr, dann direkt zum Frühstück. Ja, und dann kam so diese tote halbe Stunde, wo man halt einfach da sitzt und wartet, bis man jetzt zum Start gehen kann. Ähm, wo dann natürlich einfach die Aufregung einfach kam. Ja, und dann ging es halt auch schon zum Start, ähm, mich angefangen, ein bisschen warm zu machen. Dann habe ich mich in den Startblock einsortiert. Ähm, ich war die in der zweiten Startwelle und habe in dem Moment auch einfach realisiert, ja, dass einfach so viele Leute jetzt mit dir hier stehen, die alle irgendwie dasselbe Ziel haben, aber die auch irgendwo alle dasselbe Supportsystem haben wie du, die alle irgendwie noch Menschen dahinter haben, die ja, mit dem Fahrrad nebenher gefahren sind, Verpflegung gebracht haben. Ähm, und das hat mich dann emotional schon wieder so mitgenommen, dass ich äh, das erste Mal geweint habe. Ähm, aber gut, dann kam der Startschuss. Ich habe gedacht, okay, jetzt geht's endlich los. Ich habe mein erstes Gel genommen, Kilometer 7 das zweite, Kilometer 14. Ähm, hat alles super geklappt. Und äh, dann kam so die Halbmarathonmarke, wo ich dann gesagt habe, okay, Du hast die Hälfte geschafft. Zeit ist grandios, ähm, drei Stunden schaffst du safe. Die 2,55 sind vielleicht sogar noch in Reichweite. habe natürlich auch festgestellt, gut, Halbzeit ja, aber du musst halt immer noch einen Halbmarathon laufen. Andererseits habe ich mich super gefühlt und ich habe mir auch gedacht, ganz ehrlich, denkt das jetzt nicht. Und ähm, ja, habe halt angefangen, Leute einzusammeln, bin immer wieder an, äh, an Läufern und Läuferinnen vorbeigelaufen. Kilometer 35 kam, es war immer noch alles super, ich konnte es gar nicht glauben. Das letzte Gel genommen äh, bei Kilometer 34, alles prima. Ja, und dann kam Kilometer 37. Ähm, bin im Training bisher nur bis 36 gelaufen und wirklich ab dem Zeitpunkt wurde es halt auch einfach hart. Also das hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass es wirklich so schnell kommt dann. Ähm, aber gut, ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, es sind jetzt noch 5-6 Kilometer, das schaffst du irgendwie. Auch wenn du kriechen musst, du kommst schon irgendwie an. Ja, aber am Ende ist alles aufgegangen, allein schon Kilometer 40, 41. Ja, die Ziellinie kommt halt immer näher. Irgendwann hast du den blauen Teppich unter den Füßen und das Ziel vor Augen, diese Brücke da drüber, mit den ganzen Leuten drauf, die dich auch noch mal nach vorne schreien, dich anfeuern. Und ähm, ja, diese Ziellinie zu überqueren, war natürlich dann einfach ja, noch mal so viel emotionaler, dass ich wirklich, ich bin in Tränen ausgebrochen, Freudentränen. Dass das mit dieser 2,54 sogar noch geklappt hat, war eigentlich nur noch das i auf dem Ganzen, weil einfach dieses ganze Erlebnis schon so spektakulär war. Ich hätte natürlich auch nie gedacht, dass äh, dieses Rennen und dieser Tag so perfekt läuft, wie jetzt am Ende gelaufen ist. Ich äh, konnte mich auf mein ganzes Equipment verlassen. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben keine Blasen in meinen Wettkampfschuhen. Das war äh, grandios, konnte mich da komplett auf mich selbst konzentrieren. Verpflegung war super funktioniert ähm, und ja, dank New Balance dann halt auch wirklich so einen perfekten Tag haben durfte. Und ähm, ja, bin im Endeffekt sehr glücklich, ähm, so ein tolles Erlebnis gehabt zu haben.